Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich fahre jetzt zu Haftbefehl. Der hat heute oder macht gleich seinen neuen Laden auf um 11 Uhr. Es ist jetzt, glaube ich, ungefähr halb 10. Ich baller da direkt hin. Ich bin mega gespannt, ob der Burger geil ist. Er soll angeblich komplett bio sein. Das checke ich natürlich auch alles ab. Eventuell ist da ja richtig äh, Zammer. Ja, da ballern wir jetzt hin. Ich setze mir jetzt ins Auto und dann gucken wir mal, was da abgeht. Danke nochmal an den Kollegen hier oben. Ich blende mal das Kommentar ein für den Tipp. Das ist natürlich Gold wert. Ich habe auch nicht alles auf dem Schirm. Also schreibt mir auch euren Tipp für euer Kommentar in die Kommentare. Gewinnt den Gutschein hier oben. Ich habe jetzt eine Belohnung ausgesetzt. Und in diesem Video wieder ins. Special schickt mich direkt zu euren Lieblingsburger. Indem ihr euren Burger, den ihr sehen wollt, like. Also das Top-Kommentar schickt mich direkt zu eurem Lieblingsburger. Hannover am Start. Und das, was ich erwarte, ist gleich eine Riesenschlange. Die ganzen Haftbefehl-Fans, die ganzen Groupies, die ganzen Fanboys, Girls, alles am Start. Ob es das sein wird, sehen wir gleich. Haftbefehl! Oh, da vorne sehe ich aber schon was. Das könnte ich mir vorstellen, ist der Polizei. Oh, oh, oh, oh. Da könnte Polizei sein. Ich hab ja ganz vergessen, alle sind arbeiten oder in der Schule. Holle. Hey Ey Jungs, was geht? Ja? Alles gut, muss? Viel Glück! Wart ihr schon da? Nein, wir wollten, wir wollten aber Schule. Cool. Ach scheiße, müsst ihr jetzt zur Schule? Dann scheiß doch, Mann. Nur die richtigen Gangster kommen zu spät. Ja, natürlich. Ja, guten Appetit! <lacht> ja, danke, euch noch viel Spaß in der Schule. Höchstens eine Armee von Arbeitslosen hätte man erwarten können. Ich schwör's euch, ich habe mich gesehen hier, wie ich in der Menge tobe und so richtig so, oh, neue Eröffnung und sonst was, aber... Es ist tatsächlich nichts los, weil alle in der Schule oder bei Arbeit sind. eingerichtet. Also ich habe schon eben zum, zum Chef gesagt, von der Einrichtung her stimmig. Wenn das jetzt auch noch geil schmeckt, wäre natürlich vorteilhaft. Guck mal Leute, wir sind jetzt in der Küche am Start. Moin Jungs, alles Bio hier, ne? Ja, na klar. Was ist das, der Rosin? Der Green Rosin. Gute Zutaten bestimmt, ne? Die beste vom Bin. Boah, ich überlege, ob ich so einen Green Rosin vielleicht auch probiere, Mann. Auf jeden Fall, Pilzburger, Champignon Burger. Pilzburger? Oh. Warst du nicht unter? Doch, eigentlich schon, aber ich denke mir immer lieber Classic, bevor ich so diese Special-Dinger probiere. Dann probieren wir unser Classic. Mhm. Schönes Fleisch. Oh. <lacht> Nein, ich. Guck mal, ich habe gerade noch einen Tipp für den besten Döner Deutschlands gekriegt, für Türk, hier genau. in Hannover. Mach alles selber auch, ne? Ja, alles selber. Aber ab 13 Uhr nicht mal mehr Fleisch, weil so ein Andrang da ist. Genau, so sieht's aus. Weißt du, was so ich feiere hier bei euch, ne? das? ist so Feeling wie unter Kollegen. Und man denkt so, ihr seid gerade, keine Ahnung, spielt Playstation hinten, macht die Burger und wie Kollegen schnacken. Ja, richtig <lacht> Fall, Wir sind hier sehr familiär und gutes Kollektiv auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall, wir verstehen uns sehr gut. Ihr kennt euch wir haben, auch so, ne? Ja, ja klar. Mhm. Und feier ich. Den werde ich gleich fressen. Schön mit Röstung nochmal. Den legen wir hier an. Wie bei Nussret ist das. Nein, nein, nein, nein, nein. nein, nein, nein, nein. Hä? Nein? nein? Wieso nicht? Besser? Besser? Besser? Besser? Du, kann, du, du kannst auch kein VW mit ich Ferrari kann. vergleichen. Ja, ja, ja. ja. Das kann man so sagen. Ja, ja. Ziemlich weit aus dem Fenster jetzt. gelehnt. Ach, das ganz entspannt hier jetzt. Oh, hier ist genau meine Ecke. Guck dir das an. Auch ohne Soße extra. Die wollten mir unbedingt Käse geben. Ohne Soße. Die sagen, der Saft vom Fleisch langt aus. Du brauchst keine Soße mehr komplett anonym unterwegs sein im Internet. Serien gucken, welche ihr wollt und das Ganze fast gratis, wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Es sagt bestimmter Begriff Länderrestriktionen was. Das heißt, geografisch gesehen könnt ihr natürlich nicht alle Sendungen gucken, alle Serien. Wenn es jetzt irgendeine Serie gibt in Amerika, egal welchen Land, ist oft der Fall, dass es heißt, so, ihr dürft das nicht gucken. Ihr wohnt in Deutschland. VPN CyberGhost macht folgendes. Übrigens Markt für 38 Millionen User weltweit. Sie schleusen eure Daten durch einen virtuellen Tunnel. So seid ihr komplett anonym unterwegs. Das heißt, das ist der zusätzliche Vorteil. Keiner weiß, wo ihr seid, was ihr macht, was ihr tut. Ihr komplett anonym, diese ganzen Sachen auch, wie personalisierte Werbung und so. Das ist passé. Und so könnt ihr eben auch in Deutschland Serien gucken, die irgendwie nur in Amerika ausgestrahlt werden. VPN entsperrt insgesamt 35 verschiedene Streaming-Plattformen. Die ganzen Bekannten auch, halt Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und, und, und. Das heißt, auf den ganzen könnt ihr alles gucken, was ihr wollt. Und ihr könnt es auf sieben Geräten installieren. Darunter natürlich auch Konsole, Fernseher, PC, Handy. Es funktioniert überall. Ihr könnt euch das sogar noch teilen. 84% Rabatt mit meinem Link in der Videobeschreibung. Das heißt, 1,95 kostet es dann und vier Monate gerade obendrauf noch. Und ihr könnt es halt noch teilen mit Kollegen, Freunden, Familie. Das heißt, es ist fast geschenkt. Wenn es noch nicht passt, gebt ihr es zurück. Zack. Und jetzt geht weiter im Video. Erstmal Mega-Bacon. Den Geschmack möchte ich nicht missen. Da denke ich sofort, dieser, diesen Classic burger der ist so konzipiert, den musst du mit Bacon nehmen. Feine Salznote. Ich schwöre es euch, feine Salznote. Geniale Röstaromen. Auch vom Bacon, das kommt direkt richtig... Richtig intensiv und vom Salz, zu merkst, hier ist kein Billigmaterial. Du merkst, es. ich schwör's euch, ist ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie Billigsalz vom aldi jod mit Fluorid und Bam darauf knallst oder ob du gutes Meersalz nimmst. Bam rüber, schmeckst so. du. Guter Käse. Das hat so ein bisschen, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern positiv, das hat so ein bisschen Sandwich-Charakter. Als wenn Mutti so ein Sandwich gemacht hat, ich fühle mich gerade wie in der Schule. gerade große Pause, Bam, knall mir ein Sandwich hinter die Binsen. Gut, gut, gut. Einen zweiten geben wir noch eine Chance. Noch einen zweiten. Let's go. Also, ich muss erst mal sagen wirklich ganz große Kritik. Ja. Der Burger war köstlich. <lacht> Nein. Nein. Nein. Ja, war gut, muss ich sagen. Ich, sagen. ich will noch einen zweiten probieren. Was empfiehlt ihr mir noch einen zweiten Burger, Jungs? Pilzburger. Ja, okay, ich nehme Pilzburger. Wenn ihr sagt Pilzburger. Die wollten mir die ganze Zeit den Pilzburger schon geben und ich wollte erstmal den normalen. der ist nämlich Pilzburger. Der Pilzburger ist da. Ja. Jetzt gibt's noch schöne Champignon-Runde. Champignon-Burger, ich liebe Champignons. Egal welche Variation, Wenn es gut gemacht ist und jetzt auch Burger, das wird knallen. Hier ist eine Schale, eine Pommes noch. Siehst mhm. du das? Ja, ja kommt jetzt. Das riecht gut. Ich habe eben einen Ehrenmann gefunden, der mich aufnimmt, wenn <lacht> ich in die Köstlichkeit reinbeiße. Guckt euch hier noch mal an einmal, richtig schön die Pilze drauf. Also von der Optik schon mal eins plus mit Sternchen mit dem Salat, die Pilze, dieser Geruch auch. Wenn die Pilze auf dem Grill sind, glaubt mir, Leute. Ich schwöre ich hätte ich nicht gedacht. Das Pilzaroma, was da hochkommt, Soße dazu, heftig, ich sage es euch, Herrlich heftig. Die müssen ja auch richtig, du kannst nicht Pilze, du musst sie auf dem Grill und richtig schön angeröstet. Dann bringt das nichts, dann kannst du auch keine Pilze nehmen. Soße passt perfekt dazu. Ich sage euch, noch besser, glaube ich, weiß nicht, doch ein bisschen besser noch als der andere eben. Der Saft läuft mir in die Jacke rein. Käse top, Pilze, geiles Aroma. Das Einzige, wenn man daran meckern kann, würde ich sagen, beim Brot geht noch ein bisschen was. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber genial, der Burger, wirklich. Guck mal, hier nochmal, schön medium. Boom! Oh. <laughs> Genau getroffen. Ganz edel. Also ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet. Ihr wisst, mir scheißegal, großer Name, nicht großer Name, sonst was. Also ich bewerte so, wie es mir schmeckt. Und ich bin mit wenig Anspruch ran, weil ich so manchmal im Hinterkopf habe, großer Name, denken, oh, brauche ich nicht so viel Welle machen. Ja, mit den Qualität, Name regelt. So, aber ich sage euch ganz Real Talk Basis: der normale Burger, der Cheeseburger, für mich Sandwich-Charakter. Richtig geil. Geile Qualität, geile Rohstoff auch einfach. Ja, also gutes Fleisch etc. Acht Punkte von mir von zehn. Der Champion Burger, der Champion Burger hat mich umgehauen. 8,2 sogar. Top Burger, kann ich weiterempfehlen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder am Start. Lasst uns doch mal oben da einen Kommentar äh, und ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Eins natürlich noch vergessen. Ich beende das Video mit einem saftigen oh.